Ja, also hier. Hier seht ihr das Ganze. Hier, das ist Paper Toad. Auf den werden wir dann reacten, was das angeht. Er macht mehr Aufrufe wie ich tatsächlich mit seinen 57 Abonnenten. Zon 1740 45, 129, über 200. Also das ist schon... Das ist schon heftig. Nein, nein, äh, ich bin hier mit einem anderen Account drin. Äh, Paper Toad. Ich bin mit meinem best of account drin. Da habe ich die auch nicht abonniert. <lacht> Ach, Joshi, ich habe ihn... Ich habe ihn äh, abonniert, ich habe ihn abonniert. Äh, Lassen Sie erstmal ein Abo da, aktivieren die Glocke auch, wenn ich, wenn ich das schon gemacht habe. Gut, dann äh, joinen wir am besten zu so den anderen Guys. Achte mal auf das, achte mal beim Thumbnail auf die Farben von deinem Namen. Hm, ich weiß nicht genau, was jetzt Blau und Rot bedeuten soll. <lacht> es nee, geht nicht um die Farben an sich, sondern wie um die Farben gesetzt sind. Ah, okay. verstehe schon. Mist ist extra markiert, hm? <lacht> Okay, äh, gut. Mistako Ma macht nichts heißt das Ganze hier. Ist sein Meme geworden. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, let's go, oder? Das ist übrigens das erste Mal, dass wir zusammen äh, talken, ne? Ja. Übrigens, das letzte Video, ja. Erste Sahne letztens. Ja, ja. ja. Das war auch sehr, sehr, sehr, sehr aufwendig. Ja, Klaus hat gesagt, äh, dass ich das okay. interessieren, wie alt Brian ist. Also ich muss schon sagen, er äh, hat sehr gut gesetzt bisher, gefällt mir schon mal. Ist schon nice, bisher. Ja stimmt, <lacht> bisher. Brian, <lacht> 5, Ich schreiben. Ich habe... <lacht> <lacht> zu streiten. <lacht> okay, äh, Alter. Und das hast du in so kurzer Zeit alles gemacht? Ja, es ist so kurze Zeit. Ja, das war ja, ich ja, ich eine eine viel, Zeit ist kompliziert. Es waren zwei Stunden Aufnahmen, die ich auf zwei Tage geschnitten habe. Das ist eigentlich ganz okay. So also rein theoretisch glaube ich, das ist auch nicht so krass viel Aufwand, weil ich habe sowas noch nie gemacht. Aber es sieht jetzt nicht so krass aus. Ich weiß ja, so, dass an sich diese Arbeit dahinter immer mega anstrengend ist, aber der hier sieht nicht so facilitiert aus. Ja, ja. Boah, warten wir mal. Für 24 Sekunden sind da aber schon echt schon viele Cuts drin, muss man sagen, und Zooms. Was muss man sagen? Krieg ich hey, was ne? so yeah. mal, das ein? so. 1, also, 2 also, ähm, Was? Was? Was? Ja boah ja, okay. <lacht> Ich sag, wir haben, haben dieses Match äh, mega krass verloren, weil ich und Mistako in der Team waren. Ja klar, also Oh, sie haben mich übelst fertig gemacht, einfach den Community-Abend, ey Mistaku, jetzt müssen wir wirklich gut absprechen. Oder andersrum Ich bin halt einfach besser als Mistako. Scheiß <lacht> Wir haben hier einen kleinen Angeber, Leute, im Team. War ich? Nein, ich war nicht. Boah. Okay. Also echt Yoshi ehrenlos? What? Ja. Was? Was, was, was, was? Was? Wir haben hier einen kleinen Angeber im Team. Also echt Yoshi. Ach so, ja, verstehe. Ein ein Doppel, -Doppel <lacht> Wie du? Er hat den Satz weggekappt <lacht> Das. Oh Mann. Ey. Doppel doppel -Klekser. Er er hat ja gesagt, ich bin, ich, ich, gemacht, wissen, hat gesagt ich bin bei der Er hat ja dann auch gesagt, ich bin bei der Doppelroller. Aber ich wollte <lacht> einfach meinen Sprachfehler danach ähm, reinnehmen. Deswegen. Ja ich. Weil, wir müssen mal hinhören. Es ist so hat sagt was und dann, glaub ich, kommt schon die nächste Szene mittendrin Ein, ein Doppel-Doppelkleckser <lacht> Ja schon Ja genau, er, er hat gesagt ihr benutzt Doppelkleckser Also und also danach hole ich sich glaube ich für Western zu Ich weiß nicht, ihr benutzt beide eine Doppelkleckser oder so Ja also, Er hat nichts ähm, Informatives danach mehr gesagt von Rainer Doppelkleckser ich glaube die Bände diese stärker Wir dürfen so nicht verlieren <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Geiler Zoom <lacht> wow, war wow, das Big Time Rush! <lacht> <lacht> <lacht> Yo, äh, ciao, ne Copyright! <lacht> nee, okay. da, darauf hab ich kein Copyright bekommen. Bitte twitch okay, wirklich, wirklich nur auf den ingame Sound, also auf den Ingame-Stack, <lacht> <lacht> keinem anderen Spiel. Wo ich dazu nirgendwas bekommen habe. Der Rest war komplett fein. Das ich war gut. Das, Mal. das war eine echt gute Szene. Und Yoshi auch, ey. Und ich ja <lacht> Ja, muss halt auch dazu sagen, das ist äh, von einem Video entstanden, was vier Stunden ging. Denke ich mal. Ja, davon habe ich aber nur zwei Stunden benutzt. Ja, okay. aber das ist trotzdem krass, ne? Also, es war eigentlich. Oh, der, das nervigste war eigentlich, diesen Kack zu downloaden. Ja, also ich hab's kriegen, gesehen. Also, ich hatte, ich hatte das Ganze am Anfang am ähm, Problem damit, dass ich das. Ähm, also, ich hätte das den kompletten Stream gedownloadet dass ähm, ich den nicht im Schnittprogramm entführen konnte. Also, ja, da nee, muss ich den nochmal downloaden ja. und halt getirmt downloaden einfach. In näheren Teilen. <lacht> das ist ein ja, das stimmt allerdings, ja. Aus wie dieser Modus. Offizieller Mist. Offizieller Mist. Schau mal ein Schiff. <lacht> ich ich ja. will. Also ich hab's in auf Regel. Wie stark, du. Das ja, hab ich ja ich also nicht, <lacht> ich klar, ich nicht gesehen. Ich gesehen. Das ist geil. Ich kann geil. Halt immer wieder an den Stream zurückerinnern und dann erinnert sich wieder an meine Star und so. Ja, es ist ich, ich war dass ich, wir beim Anschauen bei des Streams, aber beim Anschauen des Streams dachte ich mir auch so: Hä, hey, das hat er gesagt, das hab ich gar nicht mitbekommen. <lacht> Das ist schon böse, ey. Ja, komm, das ist ein doppler nehmen. Ja. ach, das war nie. Ach dann. ja, das kenn ich. Das hab ich noch gesehen. LAD wurde komplett zerstört. <lacht> das war geil. Da, komm. Okay, das kam ein bisschen rein. Das war geil. Ja, aber ich war eigentlich gar nicht so schlecht. Ich hatte ich stehe fast hier 10%. Ich hab mein Spaß. Ja, cool, okay. Ja, das okay. Mit okay das aber auch schön. nur, weil die hinter dem Spawn waren. Wenn du mal faire Teams, dann habt ihr auch eine Chance. Oh. <lacht> Aber kurz, kurze Frage an Boah. dich, Brian, war das. ist das hier ein Greenscreen-Effekt oder? Das ist ein Greenscreen-Regen, ja. Okay. Die hat mehr Kills gemacht als 4, -4 das das Was? Echt? <lacht> ja. <lacht> ja. Das, das, das musste ich nochmal angucken. Weil das... Das das LOL! Das ist halt echt so. Na, ihr habt 5 Kills <lacht> gemacht und der 7. Wir sind ja bei... Ich bin das nicht schlecht. Wir sind hier beim oder mit diesem Effekt und diese epische Musik. Ja, und dann, dann ist das mega lame kommentiert. Ja, ist mhm. so. So lame kommentiert, aber alles andere ist voll actionreich und dann kommt dieses Commentary ich, scha ich schau jetzt mal weiter, da kommt noch was. Team Gelb, also in Team Grün ist Paper mit äh, Yoshi zusammen. Vor allem die Stimme. Also, äh, beim Gelben Beste. Ist, äh, LHD und Sunny. Der war gut. Der war stark. Der war stark. Es kam unerwartet. Okay, noch einmal. Beim Gelben ist äh, LHD und Sunny. Ah, als Maus. Und ja, hier Rena. am Ende Rena. als Sunny Sieger hervorgeht. Bin ich mal gespannt. <lacht> ja, bin ich hätte <lacht> wesentlich besser kommentiert. <lacht> das ist... Gut. Dann ich hab's halt irgendwie nie an. Mistako hatte hier einen Mistake gemacht zu kommentieren, Kabo. Oh, Mistaku, wie, wie konnte ich dich schon wieder zerstören? Mistaku oh, wie ist ein, ein Take. War oh, oh, oh, oh, oh. Ja, das warte, was? War was? Konnte ich dich schon wieder zerstören? Seh ich, oh, was, ich da ein bisschen Salz, Mistako? Was? Du merkst ja, sie haben mich ein bisschen fertig gemacht, Mistako. Ein bisschen. Nicht gut. Ja, kein Problem, Mr. da gar am Was? Was? Ja, Was? Problem, Mr. Was? Was? Was? Immer diese Lacke hier. Mr. Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? gemacht, Was? Alter. Was ist die Reaktion? <lacht> oh, jetzt vom Chaos Pirat. da wird, da glaube ich schon gutes Der war auch gut. Ja, gut ich glaube ich hatte keine richtige Runde mit dem Chaos Pirat, also einer. Inhuman Reaction. Ich sage ja der ist die ganze Zeit rausgeflogen. Ich bin immer noch dafür, dass weiß, mit Chaos Pirat in ein Team. So, bitte. Nee, okay, eine ja, Frage ist, so. ist spielt, spielt ihr da gerade Paper Mario Colors mehr? Da Wer geht da auch um Frage. Äh, können wir mal hier, ich werde dafür, dass wir mal ja. wer anders dissen. Lass mal kurz überlegen. Ball legen. Nein. Ja, war gut. War auch nicht schlecht, ja? War auch nice. Ich wollte ja, anfangs noch das auf das den... Kind, dieses Kind schreit direkt Mustarco an, ach wie geil. Ich wollte, ich wollte eigentlich noch auf dieses Kind meinen ähm, Paper-Tot drauf tracken, aber hatte ich extrem Probleme, mit drauf zu tracken, warum auch immer. Ja. Aber, äh, gut, ja, ist ja gut genug. Wirklich. Aber also, gleich wurde er entfazient, das ist echt schon nice. YouTuber, Easy. Vergiss mal Anni, ja, die. Es? Geht mal zu diesem Drehschalter und schießt mal gegen den Drehschalter, okay, <lacht> dann passiert was. Magi! Magie. Magie. <lacht> Magie. Das kam unerwartet. Den John, den hab ich ja mal ins den gebracht. Mach, unten, Ey, haltet, ähm, mach unten, ja, ohne mit Saku. Ja, ohne mit Saku, jawohl. Auch kein Gefühl bei euch. Ohne mit Saku. Ja, es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Alter, Wir sind ja auch zusammen, Ciao. Ja. Ja. <lacht> Oh, nice Endcard by the way. Alter. Das ist, das ist gut, das ist wirklich gut. Richtig nice best of, also, alter Respekt. <lacht> so, ich hab gehört, das machst du jetzt wirklich. Ja. <lacht> ja, genau, jeden. Äh, von äh, jeden Community-Abend, äh, okay. ja. easy. <lacht> Best of ja, ja. zu jedem Community-Abend. Ja. <lacht> ja. gut. Ich ich wieder, richtig Alter, richtig richtig Alter richtig Leute. Also, das hat mir wirklich sehr, sehr gefallen. Was sagt ihr dazu? Ich lass euch erstmal reden. Ja, ich <lacht> ich, rede ah, ich weiß nicht, nicht was das wieder ist. Gut gut <lacht> <lacht> also, ich ich red' nicht viel, ich sag nur, geile Arbeit. Leider geil. Ich sag nur ein Wort, warum wird es für hier noch nicht so was? <lacht> Also halt diejenigen, die hier nochmal nachschauen sollten, abonniert diesen Jungen hier, macht richtig gute Arbeit, Mach hoch. unterstützt ihn, hoch. das gibt's hier gleich schick ein like. Schickt doch mal bitte einen Link in den, in den Chat, dann können ein wir direkt Mädchen. dahin. Und erstmal ein Kommentar, das, das falsch. Nice. direktes Like. <lacht> Okay, Erstmal Eigenwerbung machen, let's go! Vielen Dank, Genau. So. Jetzt oder Oh ja, PaperTot macht schon. Oh so, okay. Kann ich kaufen? Also auschecken, ganz wichtig. War wirklich ein sehr nice Video von mir, kann ich auch nur sagen. Wirklich sehr tolle Arbeit. Vielen lieben Dank dafür. Ich habe ähm. noch kein Abo da gelassen, ich bin auf meinem falschen Account. Ja, ich, oh, ich, hab meine ich, ich hab auf all meinen YouTube-Accounts bei nicht. Jetzt jetzt bin ich auf jetzt bin ich auf dem richtigen Account. Ich, oh, Leute. ich, ich hab noch kein Abo da gelassen, das geht ja gar nicht. <lacht> ja, also das ist das ist eine Straftat fast. <lacht>